Hat der Emil schon jemals gelogen? Hofer, lügen kann man nur, wenn man den Mund aufmacht. Hofer, es wird in letzter Zeit ja so viel gelogen. Ja, war so offensichtlich, dass es zum Fremdschäden ist. Genau, es ist alles so dermaßen durchschaubar. Das macht die Sache aber schon auch lustig. Wenn es nicht so traurig wäre. Ah komm, schau dir mal zum Beispiel den IOC-Chef an, wie der die Olympischen Spiele in China verteidigt hat. Die Olympischen Spiele können nicht die politischen Probleme lösen, die Generationen von Politikern bisher nicht lösen konnten. <lacht> <lacht> pass auf, pass auf, hast du übersetzt? Wer unsere Knebelverträge unterschreibt, ist uns wurscht. Hauptsache ich. Wir verdienen Milliarden und das Ganze natürlich steuerfrei. <lacht> du, woher, woher? Ich hab da. Sehr gut, das wird dir da gefallen. Ich bin gesetzlich verpflichtet, den Vorsitz des u zu übernehmen. <lacht> heißt im Klartext. Ich bin meiner Partei gegenüber verpflichtet, diesen u zu torpedieren. <lacht> Natürlich habe ich mich gefreut, dass für die Position jemand aus meiner Region zum Zug gekommen ist. Und ich habe ihn stets für einen qualifizierten und geeigneten Kandidaten für diese Position gehalten. <lacht> <lacht> <lacht> Hast natürlich fürs Gsindl übersetzt. <lacht> natürlich sind nur Personen für Positionen qualifiziert und geeignet, die das richtige Parteibuch haben. Und da gibt es nur eines. Unseres. <lacht> Und bitte bitte auch sehr schön. Mit unseren Investitionen in die Region erhalten wir nicht nur wertvolle Arbeitsplätze, sondern schaffen auch neue, ambitionierte Jobmöglichkeiten für junge Arbeitslose. <lacht> <lacht> heißt natürlich, mit unseren Investitionen in die Region sorgen wir dafür, dass sich noch mehr Menschen für einen Hungerlohn abrackern und beschneiden auch weiterhin ihre Rechte als Arbeitnehmer. <lacht> Die ÖVP hat kein Korruptionsproblem. Das braucht man nicht einmal mehr übersetzen. Und ich glaube, ich glaube, das glaubt der selber. Ja, wahrscheinlich. Toy! Toy! Toy! toy, toy. toy. <laughs>